möchte in der heutigen Session mit euch ein bisschen darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, den Treiber weit zu schlagen. Zur Länge, wie wird man lang im Golf? Also der, wir brauchen im Prinzip zwei Sachen. Wir brauchen erstens einen besonderen Abflugwinkel, einen optimalen Abflugwinkel des Balles, und wir brauchen als Nummer zwei Ballgeschwindigkeit. Okay, und mehr braucht man eigentlich nicht, um einen Ball weitzuschlagen. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, wie die zwei sich zusammensetzen. Und zwar der Abflugwinkel des Balles wird hauptsächlich durch zwei Sachen diktiert. Und zwar erstens durch den sogenannten Eintreffwinkel. Ich gehe jetzt mal hier zurück, das hoffentlich ich, dass wir sehen. Das heißt, ich möchte den Ball im Golf, wenn es geht, in der Aufwärtsbewegung treffen. Das heißt, das ist der, das ist der tiefste Punkt vom Schläger ist zuerst kurz vom Ball hier angekommen und dann geht er aufwärts, der Schläger. Das heißt, der Ball wird aufwärts getroffen. Wie viel aufwärts, ist eine gute Frage. Wir sehen dann bei den Longhitter, ob das dabei ist, da sind durchaus Eintreffwinkel von 10, 11 Grad aufwärts nicht unüblich. Auf der European Tour sehen wir häufig Spieler, die auf abwärts schlagen, aber die sind so schnell mit der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Dass das nicht wirklich einen großen Unterschied macht. Aber auf der Damentour zum Beispiel äh, ist der Durchschnitt ungefähr 3 Grad aufwärts. Das entspricht ungefähr, dass der tiefste Punkt des Schwunges circa so fünf bis 10 cm vor Ball ist. Und dann kommt erst in die Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir brauchen einen Eintreffwinkel und das ist also, ich tue das erstmal hier demonstrieren, mit einem Stab, der nach oben zeigt. Also der Schläger schwingt aufwärts. Okay, und dann gibt es noch was zweites. Und das ist der sogenannte. Sogenannte dynamische Loft. Das heißt, wie ist der Loft im Treffmoment vom Treiber? Das zeigt er hinauf, zeigt er hinunter? Das hat ein bisschen was zu tun mit dem Release-Muster, wie weit der Schaft nach vorne geneigt ist im Treffmoment. Aber es hat auch was damit zu tun, damit wie der Loft des Schlägers tatsächlich ist. Loft und Eintrachtwinkel. Seht ihr das? Eintrachtwinkel ist aufwärts und der Loft zeigt natürlich ein bisschen mehr hier. Und was ist ein guter Aufwärtswinkel? Am ex show sagt mich, ist so ungefähr. Äh, 3 grad bei den damen ist es häufig zu sehen auf der Damentour. ich sagte mich deswegen damen weil ich, ich gerne amateurgolfer herren amateurgolfer gerne mit damengolfer vergleiche ist ein bisschen blöd aber sie haben eine ähnliche Schlägerkopfgeschwindigkeit und zwar ungefähr 90 bis 95 meilen pro stunde und da hat sich bewährt dass sich zwischen 3 bis 5 grad aufwärts sehr gut ist bei schlierkopfgeschwindigkeiten ab 110 meilen pro stunde muss man nicht unbedingt aufwärts schlagen, weil man eh schon so lang ist, aber die, ich glaube so 3 Grad aufwärts bis maximal 5 Grad aufwärts ist okay. Alles was drüber ist, ist eher schon brutal zu kriegen und meistens schon technisch sehr schwer zu schwingen. Also ich würde sagen, zwischen um die 3 Grad ist es gut aufgerufen. Also Eintreffwinkel und Loft, so und dann entsteht hier so eine, eine Schere hier, so eine kleine eine Schere hier und das ist der sogenannte Spin Loft, also das ist der Eintrachtwinkel und, das und je größer diese Schere wird hier, desto mehr Spin erzeugt der Ball und je kleiner diese Schere wird, desto weniger Spin erzeugt der Ball. Der Ball wird tatsächlich irgendwo zwischen diesen zwei Stäben, also zwischen Dynamic Loft und Eintrachtwinkel starten, aber eine Spur näher zum der dynamischen loft also ca. 90 prozent sagt man das also wird dann das ist ein guter abflugwinkel ja. wie kann man den abflugwinkel bestimmen ob der gut für einen ist da gibt es da hinten ich mache mal kurz eine kleine wende hier rüber da sieht ja dieses orange ding da hinten das ist der das ist der trackman da jetzt hier der trackman so da ist er das ist ein doppler und der läuft mit einer software einer speziellen software auf meinem iPad hier und da kann ich hier genau ausrechnen, was optimal wäre oder optimal ist für jeden Einzelnen. Ja, ich werde es dann eh dann gleich demonstrieren. Also, ich werde jetzt mal eine kleine Demonstration machen, was das bedeutet: eintreffwinkel was es bedeutet, was es mit Spin zu tun hat und was optimal wäre. Ich werde das folgendes machen: Ich, werde, ich habe jetzt hier einen Regular Driver mit. 13,5 Grad, 10,5 Grad plus 2 Grad Loft dazu, 13,5 Grad, und werde jetzt versuchen, eine Amateurgeschwindigkeit zu schwingen, ist so ungefähr um die 90 Meilen pro Stunde, und ich werde zuerst einen Ball schlagen, den ich abwärts schlage. Ich werde ungefähr versuchen, 5, 6, 7 Grad abwärts zu schlagen. Also, das war eigentlich gut getroffen, flach weg, wie zu erwarten. So, und ihr seht es hier. Ist der Trackman auch für Anfänger geeignet? Äh, gute Frage, Michael Reiter, Dankeschön. Ich sage so, der Trackman ist ab dem Moment geeignet, wo jemand ein konstantes Muster erzeugen kann. Also jemand, der jetzt quasi einen Griff noch lernt oder den Ball überhaupt treffen lernt, arbeite ich noch nicht mit Trackman. Aber sobald jemand ein Muster hat, ist es ein Hammergerät. Gell? Ich verwende ich sehr, sehr gerne im Unterricht. Danke für die Frage. So, ihr seht das hier. Seht man das? Ja. Also ich habe jetzt mit 90,5 Meilen geschlagen hier. Das ist also diese durchschnittliche... Schlägerkopfgeschwindigkeit, die man erwarten kann bei einem Amateurgolfer, einem männlichen, habe 7,4 Grad abwärts geschlagen und mein dynamischer Loft war nur 8,7, natürlich, weil ich habe abwärts geschlagen. Also der dynamische Loft war 8,7 Grad, der Attack Angle war 7,4 Grad abwärts. Das heißt, also ich demonstriere das nochmal ganz kurz. Der der denke, war abwärts, 7,4 Grad, der dynamische Loft war ca. 8 Grad abwärts. Das heißt, der Ball, das ist der Spin-Loft. Je größer die Schere ist, desto mehr Spin. Und der Ball heißt, wird irgendwo dazwischen hier starten, das heißt, er startet flach. War das der optimale Abflugwinkel? Wahrscheinlich nicht. Ich habe den Ball die geschlagen, obwohl ich ihn ganz gut getroffen habe. 145 Meter kere ist. Also nicht sehr weit, Roll, mit Roll ca. auf 193 Meter, immerhin, ja? So, und jetzt mache ich was anderes, ich werde ich versuchen, den Ball diesmal in der Aufwärtsbewegung zu treffen und ich werde versuchen, eine ähnliche Steherkopfgeschwindigkeit zu schwingen. Wenn ich einen Ball in der Aufwärtsbewegung treffen möchte, habe ich den Ball etwas weiter links liegen und ich nehme mir das auch richtig vor, dass hier der tiefste Punkt ist und dass ich hier aufwärts treffe, ja? Also, geht schon los. Auch ein kleiner Tipp, ich lege den Schläger nicht direkt zum Ball, sondern ein kleines Stück dahinter. Das wird mir auch leichter. Das war nicht optimal, aber schauen wir mal. Ja, das war schon interessant. Den habe ich zum Beispiel, der war langsamer geschwungen. Also deutlich langsamer und über drei Meilen weniger. Und habe ihn jetzt noch nicht aufwärts getroffen, sondern erst bei Null. Also zuerst noch nicht in Aufwärtsbewegung, sondern 0. Statt sieben Grad. Abwärts habe ich Null getroffen und auf einmal sieht man hier Kerry 184 Meter statt 145. Das heißt, allein durch diesen 7-Grad-Unterschied habe ich bereits den Ball Kerry fast um 40 Meter weitergeschlagen und die Gesamtlänge war 197 Meter, also ein klein wenig weiter. So, und jetzt versuche ich mal wirklich aufwärts zu treffen. also nicht wirklich aufwärts aber ich habe es immerhin geschafft mit 90 meilen zu schwingen dass wir mit dem Vorigen Wert dann vergleich haben und 0,4 aufwärts 195 meter carry also es hat sich richtig was getan da hier 223 meter gesamtlänge das heißt um einiges länger wenn ich mich nicht täusche sind wir ungefähr um 25 meter länger wenn ich mich jetzt nicht oder nicht verrechnet habe Okay? also deswegen ganz wichtig wenn sie länger werden wollt, schaut bitte, ob Sie einen optimalen Eintriffwinkel habt, ob ihr den Ball aufwärts trefft und vor allem, ob der Treiber dazu passt. Das heißt, ob das der Treiber richtig gefittert ist, dass der Loft passt und da solltet ihr vielleicht zu jemand gehen, der ein Dopplergerät hat, ein Trackman hat und der kann mit der Spezialsoftware das machen. Dann reden wir weiter. Was ist wichtig für Länge? Das wohl wichtigste für die Ballgeschwindigkeit. Wir haben am Anfang gesagt, es gibt eben Abflugwinkel, haben wir besprochen, Eintrachtwinkel dynamische der Luft. Die Ballgeschwindigkeit ergibt sich aus, einerseits der Schleerkopfgeschwindigkeit, also je schneller ich das schwinge, desto besser geht das. Und desto später kann der Ball potenziell fliegen. Das zweite ist, wo ich ihn treffe. Also wenn ich ihn zum Beispiel in der Mitte treffe, da ist ein sehr guter Punkt ihn zu treffen, also versucht ihn hier zu treffen. Da habe ich letztens mal eine Session gehabt mit David Hopf, mit unserem Longhitter, der übrigens Vierter geworden ist in Arzenbruck bei dem European Long Driving Tour Event. Nach unserer Session freut mich sehr für dich David, vierter Platz ist ganz toll. Und bei dem Video habt ihr gesehen, da haben wir hier mit einem Fußpuder die Schlagfläche eingesprüht und dann haben wir Nummern draufgegeben 1, 2, 3, 4 und wir haben versucht, dass er jede Nummer trifft dass er einfach ein Gefühl bekommt wo er den Ball trifft und dann natürlich haben wir versucht, dass er in der Mitte trifft und also wenn man in der Mitte trifft, geht es deutlich besser also wenn der Schläger gut gefittet ist, wenn die Schlägerkopfgeschwindigkeit passt Eintreffwinkel passt und ihr trifft in der Mitte habt schon mal hier ganz, ganz viel Länge gewonnen so, jetzt kommen wir natürlich zu dem spannenden Thema wie bekommt man Steuerkopfgeschwindigkeit, ja? Also, da gebe ich euch ähm, ein paar kleine Tipps dazu vielleicht und ein paar Ideen. Beziehungsweise möchte ich euch das auch vielleicht dann kurz auch noch biomechanisch erklären anhand von meinen Daten, die ich von meinem AMM-6D-System habe. Der Hauptgrund, warum viele Amateure keine hohe Steherkopfgeschwindigkeit haben, ist einfach schlichtweg der, dass sie nicht versuchen, auf den Ball fest hauen. So blöd wie es klingt, ja? Die Angst ist dann immer die, dass man den Ball wegschlagen könnte, also aus der Richtung schlagen könnte. Dann fängt man an, dass man die Geschwindigkeit drosselt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also ich würde, wenn man wirklich Probleme hat, eine, einen Ball, also den Schläger schnell zu schwingen und den wegzuschießen, dann sollte man sich das anschauen lassen, warum schießt man weg. Also Oft sind es dann Off-Center-Hits, also wo man einfach den Ball nicht in der Mitte trifft. Das ist der heiße Tipp für Slice oder Hook. Oder es ist einfach technisch was äh, nicht optimal, wo man dann vielleicht zum pro vertrauen gehen sollte und mal schauen sollte, warum schießt man weg. Ja? Oft ist es ja auch eine offene Schlagfläche oder irgendwas im Schwung. Aber einfach schlichtweg versuchen, einmal fester drauf zu hauen, ist kein schlechter Tipp. Wenn man den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft, kann man die spin schere also den Spin-Loft damit, verbessern, wenn man einen Treiber mit weniger Loft spielt, zum Beispiel mit 6 Grad. Natürlich kannst du das manuell, aber das Problem ist, wenn diese Schere zu klein wird und das Spin zu wenig wird, ja, dann kann der, der Ball nicht mehr in der Luft getragen werden. Das heißt, es kommt sehr auf die Schlägerkopfgeschwindigkeit an. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Leute anschaust wie den äh, Joe Miller zum Beispiel, der, der, der, der längste Mann der Welt beim Longtreifen, ich glaube, er ist der längste, ich hoffe, ich tue jetzt niemanden anderen Unrecht, der hat, glaube ich, einen, einen Spin ungefähr um knapp 1000 äh, äh, RPM, wie das heißt. Äh, ein Amateurgolfer, der mit 94 90 Meilen springt, wird wahrscheinlich eher um die 3.000, 3.500 brauchen, damit der Ball in der Luft bleibt. Also es ist, das ist also, das ist also, das heißt, nicht automatisch weniger Loft ist besseres Spin Loft, ist besser mehr Länge. Das heißt nur, du musst es optimieren. Und deswegen gibt es die Doppler-Radar und die helfen dir eben den, genau den richtigen Loft für dich zu finden. Okay, Frage beantwortet hoffentlich. Wie kann ich den Smash-Faktor erhöhen verbessern? Danke für die Frage, Thomas. Also der Smash-Faktor von Trackman, beziehungsweise bei den Doppleradergeräten, ist ja nichts anderes als die Formel äh, Ballgeschwindigkeit dividiert durch Schlierkopfgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 150 Meilen pro Stunde, der Ballgeschwindigkeit. Und die dividiert das durch meine, sagen wir zum Beispiel 100 Meilen pro Stunde Schlägerkopfgeschwindigkeit, 150 durch 100, dann kommt der Smash-Faktor von 1,50 raus. Okay? und das ist so ziemlich das Limit, was man sagt, ist was bei einem Treiber möglich ist. So, wenn man, das heißt, wenn man den im Prinzip, wenn man den Smash-Faktor verbessern will, muss man die den Ballflug, den Ballabfluggeschwindigkeit im Verhältnis zum der geschwindigkeit steigern und das ist ja natürlich dann sehr wichtig, dass du dann eben den Ball eben, eben wieder in der Mitte triffst, weil da wir so die meiste Energie, die meiste Geschwindigkeit wieder mitnehmen können, dass du den optimalen Spin hast, natürlich je weniger Spin, desto besser für die Ballgeschwindigkeit, aber wie gesagt, ich habe auch vorher gerade den Manuel erklärt, es gibt auch zu wenig Spin, dass der Ball gar nicht in die Luft getragen wird, also deswegen je weniger Spin, desto besser ist, so ist es auch nicht, Ja, also Spin und Mittigkeit, bis die zwei verbesserst und natürlich auch Materialbeschaffenheit kann auch ein Thema sein. Ja? Also, ich weiß zum Beispiel vom, vom David, dass er da gewisse Schlägerköpfe hat, die heißer waren als andere Schlägerköpfe. Also, wenn man, also wenn man da dieses Long Driving trainieren. Also, es gibt wirklich Material, im Material auch Unterschiede und oft sind es nicht die Treiber, die von der Werbung. Als die Besten angepriesen werden. Manchmal sind das komplette non schläger die am besten gehen. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen Glück haben, dass man den Schläger erwischt mit dem perfekten Smash-Faktor. Aber im Prinzip, Smash-Faktor verbessern, brauchst du mehr Ballgeschwindigkeit und da ist deine Mittigkeit mein heißer Tipp. Kurze Übung vielleicht zwischendurch für mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Es war ja zum Beispiel in, der, in den letzten Jahren sehr modern, dass man begonnen hat, die linke Ferse, man sieht meine linke Ferse leider nicht gerade, Glaube ich im Bildschirm, weil die linke Ferse, dass die im Aufschwung am Boden bleibt. Ja, das heißt, man versucht aufzuschwingen und die linke Ferse bleibt am Boden. Was dann passiert ist, dass viele Amateurgolfer oder überhaupt Golfer, die nicht sehr athletisch, nicht sehr mobil sind, das Problem bekommen haben, dass sie nicht genug Beckengeschwindigkeit erzeugen konnten im Schwung oder überhaupt Geschwindigkeit erzeugen konnten. Und das hat dann zu allmöglichen Problemen geführt. Wie modern geworden ist es, und ich bin auch ein Fan davon, dass man einfach versucht, wenn man drauf, wenn man drei schlagt, dass man erst versucht, hier viel weiter zu bekommen am Anfang. Viel weiter, versucht, dass das Becken, der Körper hoch bleibt am Start hier. Sehr schnell zurückschwingt und dass man ruhig hier mal die linke Ferse erlaubt, hochgehen zu lassen. Okay? Nicht, das sieht man glaube ich am Bildschirm nicht, aber ich glaube, meine linke Ferse geht jetzt gerade hoch und ich kriege jetzt einfach ein bisschen eine bessere Drehung. Was ich auch zum Beispiel versuche, ist, ich versuche zum Beispiel mein Becken und meinen Oberkörper mit derselben Rate zu drehen. Also nicht diesen sogenannten X-Faktor Stretch, wie man es früher gelernt hat, dass man versucht nur hier oben zu machen, unten nichts. Also ich mache hier schon vielleicht am Anfang ein bisschen was, aber dann gehe ich ein bisschen gemeinsam mit, dass ich einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit weg. Auch habe ich kein Problem damit, wenn der Schläger überschwingt. Das das alles gut kombiniert. Hier mehr Weite, Becken bleibt hoch linke Ferse geht runter, auf einmal kriege ich mehr Aufschwung. und auf einmal kann ich mehr Gas geben, okay? Und eine gute Übung ist, dass man hergeht und sagt, okay man fängt mit seinem normalen Schwung an, spielt einfach weiter, springt einfach ein bisschen schneller, dann noch schneller und dann am schnellsten. Und dann geht man her und schlägt einen Ball mit diesem Gefühl und schaut, dass man eben sich steigert. Wie ist es bei der Ansprechposition? Ist es das besser, dass die linke Hüfte höher ist als die rechte? Gerade oder die linke Hüfte tiefer als die rechte? Macht das was aus? Okay, danke Otto für deine Frage. Der Otto hat gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob die Hüfte links ein bisschen höher ist. Hier jetzt die linke Hüfte höher als die rechte. Gerade oder sogar rechts höher ist. Ich sage mal so: Das ist die becken side -Bürgung. Und du wirst sehen, bei guten Golfern, dass im Treffermoment das Becken links ist, das Becken im Treffmoment, ja, das linke Becken viel höher ist als das rechte und dass der Körper nach hinten hängt. Durch das kriegen sie ja die, diese Aufschwung, diese Bewegung, dass sie den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Schlecht ist, wenn man so daherkommt, aber was ich nicht gut finde, ist, wenn man zu so viel davon schon im Setup hat. Das heißt, dass man sich einfach hinstellt und so, einfach so hinstellt, dass es nicht gut weil man kommt, keinen gescheiten Rückschwung. Du wirst ja im Rückschwung ein bisschen Streckung kriegen. Du wirst, ja, dass der Kopf ungefähr auf derselben Stelle bleibt, dass die linke Schulter runter geht, dass du dich streckst. Und wenn du jetzt hier zu stark so bist, dann bleibst du eher in, in einer Beugung, in Flexion. Und du kriegst dann einen äh, viel zu komplizierten und dynamischen Schwung. Also, Im Prinzip muss man sich äh, individuell anschauen. Aber ich empfehle, dass das Becken leicht höher ist beim Treiber, aber nicht viel oder neutral bin ich auch okay. Wobei, aufpassen bitte, wenn das Becken links höher ist, heißt nicht, dass es dann einfach nur noch so hoch zieht, sondern ich bewege das ganze Becken seitlich nach links, wie wenn ich da auf der Hosentasche da einen Faden hätte und ich schiebe da einfach nur 2 cm nach links und passe mein Oberkörper an, dann habe ich diese optimale Neigung hier. Übrigens bin ich auch der Meinung, dass das Link des Becken im Übergang links tiefer wird. Ganz kurz, links tiefer wird. Ich finde es ganz schlecht, wenn es gleich am Anfang Übergang zugeht. Das wird etwas zwar, das ist keine gute Bewegung. Das kenne ich von mir selber, weil ich leider das auch mache, aber ich mag es ganz gerne, dass das Becken hier ein bisschen links tiefer wird im Übergang und dann erst verkippt. So, ich habe da eine Weste, eine 3D-Weste. Ein paar von euch, die da vielleicht zuschauen, kennen sie bereits. Da wird man mit ähm, Sensoren verkabelt und äh, es wird ein Magnetfeld um einen kreiert. Und dieses Magnetfeld kann ich zusammen mit der Software dann sagen, wo die Sensoren sich im Raum befinden. Das heißt, ich kann messen, ich kann messen zum Beispiel, ob ein, ob ein Sensor dreht, seitbeugt, beugt, streckt, aber auch vor, zurück, links, rechts und rauf, runter geht. Das, heißt, das sind diese sechs Freiheitsgrade, die Six Degrees of Freedom. Und die kann ich messen mit dem M6D Walkabout-System. Da habe ich drei Sensoren, einen hinten zwischen die Schulterblätter einen beim Sackrum also hinten bei die, unten bei den Lendenwirbeln und einem Schläger. Und da kann man, kriegt man ein Computermodell. Und da kann man dann eben sehen, ob der Schwung des Spielers effizient ist oder nicht. Und man kann diese kinematische Segments, also die Ablauf der Bewegung, messen und ob die effizient ist. Ich setze jetzt die Bildschirm von meinem Computer und da ist die Software und da habe ich jetzt hier einen Schwung hier ja, ist jetzt hier. hier ist der 3D Männchen, das ist der das ist der Georg Schultes. Man glaubt es nicht. Danke Georg, dass du mir deine Daten jetzt zur Verfügung stellst. So der Georg ist ja bekannt dafür, dass er den Ball unendlich weit schlagt und geschwindigkeiten von bis zu 125 Meilen pro Stunde erreicht und das auch noch gerade meistens. Und ich möchte ganz kurz, nur ganz prinzipiell mit euch sprechen, was eine kinematische Sequenz ist, wenn ihr das noch nicht kennt. So, und das ist dieses Gebilde hier. Also hier alles da, diese rote Linie bedeutet, das ist das, der Beckensensor. Die grüne Linie ist der Oberkörpersensor. Die blaue Linie ist eine errechnete Linie, was die Hände demonstrieren soll. Und die goldene Linie ist der Kopf. Das heißt, die haben wir ja alle hier in der Software, und das, was ihr hier seht, ist die sogenannte kinematische Sequenz vom Leben Georg. Und wer sich da ein bisschen auskennt, wird auch sehen, dass diese hier sehr effizient ist. Wir haben hier alles, was auf der Seite hier ist, hier, das ist alles Aufschwung, okay, das schauen wir jetzt nicht so an. Und das alles hier ist, ist äh, Durchschwung, und das ist der Impact hier, und das ist der Top of Backswing. Top of Backswing wird definiert, dass das der Punkt ist, wo der Schläger quasi seinen letzten Punkt erreicht hat, und dass er umkehrt bereits. So, und man sieht beim Georg hier zum Beispiel, er beschleunigt hier, das Becken beschleunigt und dann auf einmal in, ungefähr in der Mitte des Abschwungs wird es ein bisschen langsamer. Die Energie wird weitergegeben an den Oberkörper und dann wird auf einmal langsamer. Das heißt, das ist hier die, die steilste Stelle hier, dann die steilste Stelle hier und dann wird die Energie auf die Hände weitergegeben. Und es ist hier die höchste Stelle. Das heißt, es geht peak, peak, peak. Und das ist auf einmal am Schluss der Schläger. Das heißt, die Energie wird immer von einem Segment ans andere weitergegeben. Und das Witzige ist, die Segmente, wenn man es misst, ist nicht so, dass alle Segmente ganze Zeit, die ganze Zeit gleich schnell beschleunigen oder immer mehr beschleunigen, sondern wie ihr seht, beschleunigt das Becken rauf und wird dann langsamer. Dann wird, kommt der Oberkörper und wird langsamer. Eigentlich ist es so, dass der Oberkörper, durch das, dass der Oberkörper über den Unterkörper beschleunigt, wird eigentlich der Unterkörper gebremst. Also es ist keine bewusste, kein bewusstes Bremsen, wenn ihr es so haben wollt. Ja? Und auch der Oberkörper bremst nicht äh, bewusst, sondern das ist deswegen, weil die Arme jetzt beschleunigen. Also das heißt, es wird immer ein Segment nach dem anderen rausgeschickt. Und da sieht man zum Beispiel bei Georg bei dem Schlag, äh, das war übrigens ein, äh, ein 5-Eisen, glaube ich, und kein Treiber, aber ein Treiber schaut es bei Georg sehr ähnlich aus. Da seht ihr, dass der piekt hier ganz kurz vom Impact. Das heißt, er hat nicht die optimale Energie auf den Ball gebracht, ist sogar wieder langsam geworden. Und das ist jetzt sehr, sehr erschreckend, weil man immer denkt, der Georg will die Energie auch noch auf den... Punkt bekommen impact dann wäre nur länger wir wünschen sie okay aber das ist zum beispiel ein, eine ziemlich gute kinematische sequenz von einem top spieler und wie gesagt das kann man messen das ist sogar sogenannt, die sogenannte effizienz kann man messen und man kann dann zum beispiel sehen aha wenn da irgendwas durcheinander ist, der hat ein Problem dort und dort und dann weiß ich zum Beispiel, ob ich er beim Becken ansetzen muss oder beim Oberkörper ansetzen muss oder bei den Händen ansetzen muss. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass das mit dem Becken funktioniert überhaupt nicht, dann kann ich mir zum Beispiel den Graphen da kleiner machen. Und da kann ich mir hier zum Beispiel die Beckenpositionen nochmal anschauen, wie steht sein Becken da und wie sind seine, seine Sways und, und seine, ob da hoch, tief, oder was ich was. Und dann kann ich eben sagen, ah, da hat sie in dem Becken ein kleines Problem eingeschleust. Zum Beispiel bei Georg, äh, wenn mir was nicht gefällt äh, bei seinem Becken, ist es, dass es sehr früh, äh, da steht Perry Sway, sehr früh im Aufschwung, schon sehr früh nach links geht. Äh, das weiß er auch, der lieber Georg arbeitet auch wieder dran, immer wieder dran. Aber ähm, zum Beispiel, das wäre etwas, wo ich dann mit äh, Töne arbeiten kann mit biofeedback Ich kann zum beispiel einstellen ich darf mein becken nicht nach links gehen und sobald im becken nach links sieht, kommt ein ton und der, der ton warnt ihn quasi davor ermahnt ihn, hin dass er das nicht machen soll und ja und das so kann ich dann eben mit diesem gerät super messen und super übungen kreieren und vor allem was ich auch ganz gern mache ist dass ich schaue ob sich mit einer übung die ich jemanden gebe überhaupt was verändert oder etwas positiv verändert und erst wenn ich gemessen habe, das ist gut für ihn, dann sage ich trainiere es. Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn man es auch nicht verändert und es bringt nichts, dann soll besser das nicht üben. Es bringt, äh, man sollte also schon am richtigen arbeiten. Und da hier mit dem System, tue ich mir halt sehr sehr leicht alles genau betrachte und mir kann quasi nichts entgehen. Und außen das Schöne ist, was mir so gefallen ist, man schaut immer so schön schlank aus mit diesem Roboter hier, weil der bei jedem Schaut ja gleich aus. Und äh, da... Bin ich bin ja... Schaut genauso aus. Und das ist der Georg. Boom. Okay, danke Georg. Liebe Grüße nach München. Der Thomas stellt noch eine Frage. Wie soll denn das Impact beim Treiber sein? Hände überholen? Oder vorm Ball? Was also ich euch aus meiner 3D-Daten zeigen kann, ist definitiv so, dass gute Treiber den Schaft hier und das Null ist, im Treffermoment ca. 20 Grad nach vorne geneigt haben. Das heißt, auch die Hände werden links sein. Sie werden links sein. Oft bekommt ihr aber nicht das Bild, weil die, weil die der Körper sehr stark nach rechts verkippt ist. Und man, es schaut dann vielleicht dynamisch dann so aus, dass es nicht so ausschaut, aber der Schaft ist nach vorne geneigt. Das heißt, eure Idee sollte schon sein, dass die Hände äh, vorm Schlierkopf sind. Ich mache das jetzt mal ganz extrem, einmal ganz kurz hier. Hier, so dass die Hände vorm, Schlier, vorm Schlierkopf sind hier. Und in der letzten Minute hier wird es dann hier, dieser Gap, diese, das hier wieder geschlossen. Okay? Das heißt, es das ist hier vorne und dann zu. Aber im Treffmoment wird tatsächlich noch etwas Vorwärtsneigung schafft es übrig bleiben ja wobei ja, vielleicht wahrscheinlich ein klick später wenn Sie es am video anschaut dann ist es auf einmal komplett null also es ist im prozess es ist im prozess des das ähm, ist also es geht quasi hier so und so ja? also so und so und so ja? also es geht es geht dann sehr schnell weg das heißt die rechte hand bleibt auch nicht immer so sondern sie geht ein bisschen hier nach und die linke Hand bleibt nicht immer so, sondern die geht auch am Schluss ein bisschen nach. Aber Fakt ist, dass die beiden Hände, also die linke Hand, im Treffmoment bei den meisten guten Golfer etwas Flexion hat, also etwas Beugung hier hat es noch. Wobei da gibt es natürlich viele Release-Arten, die wieder ein eigenes Kapitel werden, wieder, aber in einem guten, effizienten Release möchtest du eigentlich schon haben. Also, meiner Meinung ist es zumindest, ich lasse mich natürlich auch gerne von Kollegen von mir belehren, die andere Meinung sind, aber. Das ist meine Meinung. Ich möchte, dass die Hände möglichst eine Position haben, die ungefähr so ausschaut. Hier ein bisschen was nachgeben am Schluss. Ich möchte nicht irgendwie haben, dass das so ausschaut. Also, das ist für mich das schlimmste Release, den es gibt den Golf. Und leider viel zu viele Jahre wurde dieser unterrichtet. Und Over and Out, Pause Christoph, Progressive Golf, einfach besser Golf spielen. Bitte liked, bitte teilt. Und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.